Willkommen zurück bei den supfnoter Tutorial In diesem Film möchten wir noch mit uns noch mit Wiederholungen beschäftigen Alle meine Händchen ist so kurz, das spielt man mehrfach Also trage ich eine, Wiederholungs-, eine Wiederholung ein Wiederholung ist ein Doppelpunkt vor dem Taktstrich, wie in der Musik üblich Wenn ich nun den Wiederholungsstrich einzeichne und auf Render klicke Dann sieht man, er hat eine Wiederholungslinie eingezeichnet Allerdings geht die mitten durch die Musik. Ich möchte sie gerne ein bisschen weiter nach rechts haben. Dazu setze ich mich vor den, vor den, vor den, Wiederholungs, vor den Wiederholungspunkt und wähle mit Steuerung Leerzeichen dieses Pop-Up-Menü und wähle auf Go To. Und Go To ist eigentlich ein Sprung, wenn ich von irgendwo wegspringen möchte und woanders weitermachen. Im vorigen Fall hat er das Ziel, kennt er aber bereits, deshalb kann ich das weglöschen. Das heißt, ich möchte hier 8 Halbtonschritte nach rechts mit der senkrechten Linie gehen. Ja, 8 Halbtonschritte hat nicht gereicht, das heißt, ich nehme einfach 10 Halbtonschritte. 10 Schritte. So, und jetzt sieht man, die Linie geht hier rechts vorbei, ja, vielleicht noch einen, nehmen wir 11. Aber in, der Bas, in den Bassnoten sehe ich keine Wiederholungslinie. Das liegt daran, dass ich in der Standardkonfiguration keine Sprunglinie im Bass habe. Wenn ich jetzt hier aber die Jumplines 1 und 2 einstelle, dann habe ich das gleiche auch für den Bass und der gefällt mir jetzt auch nicht so richtig, weil die möchte ich eigentlich gerne weiter links haben. Machen wir wieder, Steuerung äh, Leertaste, bringt mir dieses Menü, ich wähle den Go To, nehme das Ziel weg und sage, ich möchte nach links, also gebe ich minus drei Halbton Schritte. Wenn ich jetzt nochmal darstelle, habe ich jetzt meine Wiederholungslinie auf Minus 3 Schritten. Mal sehen, wie das aussieht in den Auszügen. Im Auszug 1, da ist alles bestens, aber im Auszug 2 habe ich wieder beide Darstellungen. Es könnte sein, es reicht eigentlich nur eine. Dann nehme ich im Auszug 2 wiederum die Jumplines und sage, im Auszug 2 möchte ich nur in der zweiten Stimme die Jumplines sehen. So, nun habe ich die Wiederholungslinie nur noch in der linken Stimme. So Soviel zu den Wiederholungen, weiter geht's im nächsten Film.